Ja, hallo, ich bin's, eure Tia, Akako, and Sorcery, und äh, wir sind wieder bei Alan Wake, American Nightmare. Ja, ähm, für euch ist jetzt äh, mindestens ein Tag her, wo ihr die letzte Folge gesehen habt, und äh, für mich äh, nur ein paar Sekunden, wo ich jetzt gerade weiterspiele. So. Da drüben sollte irgendwo ein Zettelschiff für mich sein. Nö? Ne? Wer? Das hört sich irgendwie ist richtig aus. gruselig an. Okay, wir gucken mal hier hin. Ich glaube, da drüben müsste dann... Da ist das Zettelchen. Da müssten dann schon zwei Zettelchen sein. Okay. The dark place is utterly hostile to human life. It eats at your mind, wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice, our life together, my need to be with her. That takes me a long way in the dark place as long as I have my gun and the flashlight. Mm -hmm. So. Oh, kann ich was mitnehmen? Ja, ich kann was mitnehmen. Ähm. Um Hm, was ist das. Ja, die nehme ich sehr gerne mit. Uh, und da blinkt die Seite, wie ich hoffe. Okay. For Serena Valdivia. Burning the midnight oil was more of an exception than a rule. A procrastinator and a perfectionist. She often worked when she wouldn't be disturbed. Tonight was especially important. The film festival would open tomorrow, and there was still so much to sort out. It wasn't that the work hadn't been done. She just didn't feel like she had completely mastered everything yet. Oh, God. Und wie ihr schon seht, hier ist es so ein bisschen schon äh, in Sachen Spinnengewebe hier. Ich rechne mit dem Schlimmsten. Und das wirklich blöde ist, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich das eingestellt habe. Das heißt, äh <lacht> ich werde mich hier wieder durchprobieren. Ich werde hier einen kleinen Break wieder setzen dass wir äh, alle zusammen dann wieder weitermachen können, äh, wenn ich die richtige Lösung gefunden habe. Also ich sage einfach mal, bis gleich. Ja, damit habe ich gerechnet. Dafür nehmen wir jetzt die hier mal. Mal gucken, ob jemand. Oh, ja! Da kommen noch welche. Nope. Doch, da kommen noch welche. Ich wusste doch, dass da was unterwegs ist. Hm. Hm. Und dann angerannt, wenn ich schon äh, durchflitzen will. Ein bisschen hinderlich. Hm. Oh, das alte Problem. Ich habe mich hier wieder verwandt. Oh. Was, was, was, wo? Ah, ui, ui, ui. Hallo, Freunde der Nacht. jetzt alle geschafft haben, I guess. Ja, die sind auf jeden Fall schon mal weg. Hier gab es nichts zum Aufsammeln. Ähm, sind jetzt glaube ich hier irgendwie hier durchgekommen. noch richtig schießt so ich ich höre schon Dinge die ich nicht die die die gar nicht da sind Mal gucken, ja, dass da vielleicht was kommt. So. Das kann nicht angehen. Ich habe mich wieder verfranst. <lacht> so. Weil hier kann ich ja nicht durch. Das hat er mir ja schon angezeigt. Du kommst hier nicht raus? Okay. Ja, ihr äh, kennt das ja. Also ohne Navi, da bin ich ja aufgeschmissen. Bis gleich. So, nun haben wir es wieder geschafft. Das ist, ist dunkel. Also ich meine, äh, ich mache für euch ja äh, das Video so ein kleines bisschen heller. Ne? Von daher, äh, wenn ich jetzt da herumlaufe, total orientierungslos ist es wirklich so, dass es wirklich verdammt schwierig ist, da den Ausgang zu finden. Ne? Ich wusste zwar so ungefähr, aha, dies oder jenes musst du machen. Sucker. Sack mein Ars. So, jetzt kommt her. Komm her, komm her, komm her. Ja, das hat euch nicht geschmeckt, oder? <lacht> Ja, na gut, äh, das Maschinchen ist nicht, nicht ganz verkehrt. Nur du musst äh, länger draufhalten, ähm, als wenn du jetzt dann die Pumpgun nimmst. Und das natürlich, vor allem bei der Pumpgun, da muss man nicht so unbedingt äh, großartig gut zielen. <lacht> äh, sie hat eine relativ gute Streuwirkung, sag ich mal. Na, und du? Das ist wieder das alte Video? Okay. Und gleich müssten auch wieder diese... Qualmis kommen, oder? Diese, diese Qualmgranaten werfen. Keine Qualmis. Ja, irgendwas kommt da, damit habe ich ja schon gerechnet. Logisch. Wo? Oh, Wo? Oh, Wo? Oh. Nein, nein, nein, nein Nein, nein, nein, nein Komm Du kannst doch jetzt nicht nachladen Okay Okay. Genau, da hole ich mir jetzt erstmal etwas. Ja, Gott sei Dank, ich konnte mir jetzt hier für das Maschinchen da etwas Neues holen. Okay. Jetzt gilt es natürlich gleich erstmal wieder... Kann ich das auch nehmen? Nein. Ähm, genau, diese, diese Dinger fertig zu machen. Okay, jetzt bist du dran. Komm. Ich meine, ich habe hier noch diese Blendgranate. Wie will ich eigentlich? Opa, so. opa, okay. opa, opa, opa, opa, opa, Ja, du bist auch noch da, ich weiß. Bist oh. du bist ja immer noch nicht tot. Was sind wir hier los? Nein, nein, nein, nein. Das kannst du vergessen. Geh... Oh. Jetzt, jetzt hat er mich. Jetzt. Dringendst, dringendst gerade mal aufladen. So. Zack. Okay. Und. Genau. Jetzt können Sie mich von hier aus wieder jagen. Okay. Gut, das haben wir geschafft. Hinter dir ist keiner. Dann gehen wir jetzt dann dorthin. Ich brauche also gar nicht äh, gegen die Leute kämpfen. Wenn ich diese verdammten Dinger äh, wegmache, diese Türme, dann habe ich auch sehr, sehr gut Okay. Schau ich noch mal, ob ich das hier mir gereifen kann. Nope. Uh. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him, he can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not. He has the weapon. Mm -hmm. I don't have the whole thing. But maybe it's enough. An der Wand hing ein Werbeplakat im Film Noir-Stil. Ein Scheinwerfer ließ den Feuerlöscher rot aufleuchten. Ähm... Um hat das irgendwie hiermit zu tun? Nein. Ich kann es trotzdem anmachen. Schad ja nix. So. Lampe drehen. Mal sehen, äh, wo ist der, wo ist der... Da ist der Feuerlöscher. Ähm, Lampe drehen. Äh, ich ich drehe das gleich so hin, wie es sein soll. Ich weiß ja, wohin es gedreht werden muss. Uh, an der Wand hing ein Werbeplakat im Stil, uh, im Film Noir-Stil. Uh, also das war jetzt dann ein schwarz-weiß Plakato. Um, ich wünschte mir, wir hätten hier auch irgendwie etwas Ähnliches wie uh, Blendgranaten oder so. Ich habe da irgendwie ein ganz blödes Gefühl. Und ich habe jetzt hier noch nicht dieses Film Noir-Teil. Ach, das müsste das hier sein, oder? Ist es das? Das Poster drehen. Hm. Okay, ich denke mal, wir haben alles zusammen. Es war spät abends. Äh, der Sommer war vorbei. Das ist der Kalender. An der Wand nehmen ein Werbeplakat. Im äh, aber ist es das wirklich? Alle anderen... Das, Hier ist nichts anderes. So. Gucken wir mal hier. Hier hatten wir auch überhaupt nichts, was wir machen können. Okay, dann äh, ist es äh, fertig. Dann wissen wir, was wir machen müssen. Also erstmal hier. Nope. That's right. So, dann geht es hier hin. Da müssen wir hier hin. Ja. Und... So. Jetzt haben wir alles gemacht, was wir machen müssen. Nein, oh nein. Cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy! You should just lie down and die! Let me take over! This is the only thing you've got coming to you! From here to eternity, no matter how many times you come back! Das kommt mir seltsam vertraut vor. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures. Das kann's doch nicht sein. Ich muss jetzt das zum dritten Wald spielen. Alter, each time he gets a little closer. Each time another detail falls into place. Now the trap works against the Herald of Darkness. Freunde der Nacht, was soll ich euch dazu jetzt noch sagen, oder? Hm? Dazu fällt mir jetzt momentan so nicht wirklich viel ein, wie ich zugeben muss. Außer what the fuck. Äh okay, das ist neu. Shit. What are you, the King Hillbilly? <lacht> ich hätte vielleicht noch mal <lacht> eine kleine Warnung, es könnte bei diesem Video vielleicht etwas laut werden weil ich wie ein Mädchen schreie. <lacht> okay. Hey, aber ich sehe das Positive. Vielleicht können wir in diesem Video, ne, nicht in diesem Video, weil das, das äh, geht auch irgendwann sein Ende entgegen. Aber vielleicht können wir in diesem Part äh, Emma retten. Wisst ihr? Ich meine. Hm. Right on cue. Bubbling to the surface from untold deaths. The horrors come. The emerging monsters do not expect the warm reception that has already been prepared for them. Okay, wie üblich, ich muss erstmal hier das anwerfen, das Rad war angebracht, die Batterie muss angeschlossen werden, machen wir alles, kein Thema. Wir sind ja schon geübt da drinnen. Hier, komm, mach. <lacht> uh -huh. So, jetzt gehen wir dahin. Oh. Das an und dann gehen wir dahin und holen uns das. Vielleicht auch nicht. Und das Radio geht an. So, dann macht er so und ich so, oh nee, da kann ich ja nicht längst. Und dann kommt er und ich sag, oh, ich mache es, fertig. Come on, come on, come on. Nein, Freunde, so nicht. Jetzt bist du dran. Okay. So, da ich da nicht durchkomme, tue ich suche dann da links laufen. Und dann besuchen. Ja, das ist wieder was ganz Neues.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 It. Getting the Andersons into the recording studio was a struggle and a half. But once they actually picked up the instruments, something happened. They were two old men, and they weren't. They were doddering bags of bone, and they were barely contained power. And there was music. Barry rubbed his hands together. He knew how to pick a winner. Now all they needed was some direction on how to make things a little more modern. Barry had never produced a thing in his life but he knew what he liked. He knew Balance Slays the Demon was going to be a hit. Hm. Gut für Barry. So. Ich brauche natürlich erstmal wieder von ihr den Schlüssel, weil so komme ich natürlich nicht rein. Genau, I know it. Und hier werden wieder Not as long as I show up, I guess. Sie kann so negativ sein. Feigling. Hm. Oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho. Hui! Das ist gemein! Er ist weg. Oh, der ist jetzt immer noch nicht tot! Hey! Hey! Lasst mich in Ruhe, Alter! Okay, wo hab ich. It's clear now! Ja, ja. Ich kann nicht aufladen. Ich habe nur einen Gesundheitsbalken. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier uns hier was holen. So. Okay. Und jetzt geht's ab nach Emma. Und da darf ich mir jetzt echt was anhören. Zu Recht. Ja, thanks for saving me again. I'd hate to die before to be I guess I have you to thank for setting everything up at the oil, Derek. Yeah, well, I figured that if we were going to go over this again, we might as well try to be smart about it, huh? I appreciate it. You took a big chance doing that. you okay? What do you think? I've died twice. <lacht> I remember everything pretty clearly now. You said I was going to be OK. Naja, ich dachte schon. I don't know ja. what happened oh, It's not your fault. I think one of those... what did you call them? The... the takers? I think they did something to the power and they got me that way. I'm sorry. But I got the keys from the dead guy in that room. And I'm not handing them over until you do something about this. I'm sick of getting killed. Fair enough. <laughs> you seem calmer now. I tried freaking out, didn't do much good for me. I guess you get used to the craziest stuff. Good for you. Plus, I figured I'd take the edge off, you know? Mm-hmm. Those herbal supplements are pretty good, huh? Oh, yeah. <laughs> I wanted to try to explain things to you now, since you're calmer, but maybe this isn't the best time after all. Oh, shit, yeah. Better not get all metaphysical on me now. Seriously, I'm like two sentences away from thinking how we could all be like atoms on God's skin or something. Oder figments von somebody's Imagination? Ähm, um, wow. Äh... Ich versuche nur, zu chillen und nicht darüber zu denken, oder zu beurteilen oder irgendwas. Wenn du das cool bist. Gotcha. Ja, passt schon. So... Ich glaube, äh, diese... Dieser Part könnte ein bisschen kleiner oder kürzer sein, aber ich mache jetzt hier trotzdem einen Cut. Und, ähm... <lacht> Wie oft wollen wir das Ganze noch durchleben? Äh, wir konnten Emma einmal nicht retten. Das zweite Mal sagten wir, äh, bleib drinnen. Ne? Und dann klonk, ne? wurde sie äh, tot gemacht. Aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, ein sehr gutes Gefühl, dass es beim dritten Mal klappen könnte. Man sagt doch, alle guten Dinge sind drei. Ich hoffe es. Versteht mich da nicht falsch. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde es richtig toll. Einfach von der Mechanik her, dass ihr mit einer... Ähm, ja, mit, mit einer Lampe und dann eben dann auch äh, mit einer Schusswaffe dann eben dann auch äh, gegen die bösen Wesenheiten dann auch kämpfen könnt. Das ist einfach mal was anderes als, äh, pff, ja, ganz stumpf dann eben dann, äh, ja, weiß ich nicht, äh, mit einer Machete oder äh, eben, wie gesagt, mit einem Peng-Peng äh, dann äh, die ganzen äh, Viecher tot zu machen. Aber, ähm... Ich, ich würde schon ganz gerne mal zum Ende kommen. Ich, ich möchte Alice retten. Ich möchte Emma retten. Ich möchte wissen, ähm, ja, wie es jetzt weitergeht. Ob es äh, in irgendeiner Form ein Happy End gibt. Oder ob ich dann Mr. Scratch zumindest dann äh, kaputt machen kann. Das sind doch nur kleine, kleine Sachen, die ich haben möchte. Bitte. Okay, wir werden es äh, in den nächsten Episoden vermutlich feststellen. Schauen wir mal. Ähm, Wenn es so läuft, haben wir vielleicht nur noch zwei vor uns. Aber das, das Spiel hat uns jetzt ja, ja schon zweimal überrascht in irgendeiner Form. Mal sehen. Ne? Das, das, so, das ist immer so, dass das Beste, man sagt einfach nur mal sehen. Äh, ich wünsche euch einen richtig, richtig tollen Tag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir und mit Alan Wake. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.